Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Eilmeldung. Und zwar gibt es einen Quest 2 League, den wollte ich euch nicht vorenthalten, den wollte ich jetzt so schnell wie möglich noch raushauen. Und äh, zwar gibt es da auch zwei Videos zu und ein paar Infos. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die Details an, also los geht's. Und hier sind wir schon auf der News-Seite Oculus Quest 2 gelegt, XR2-Chip und knapp 4K-Auflösung. Also die 4K-Auflösung gilt jetzt nicht äh, für jedes Auge, sondern 2K für jedes Auge und insgesamt wird es dann halt als 4K-Auflösung dann quasi verkauft. Äh, war glaube ich bei der Pimax genauso. Und äh, ja, es sind zwei offizielle Oculus Quest Trailer jetzt an die Öffentlich Öffentlichkeit gelangt und äh, ja, die werden wir uns natürlich nachher mal äh, genauer anschauen und äh, mal darüber sprechen, aber jetzt erstmal gehen wir die die Infos durch, die wir jetzt so haben und die Mix.de aus den Trailern hier rausgezogen hat. Und äh, schauen wir uns das Ganze mal an. Das alles sind äh, Leaks und keine offiziellen ähm, ja, Veröffentlichungen. Und äh, ja, hier steht's: Die Oculus Quest trägt den Namen Quest 2. Und es ist keine äh, leicht veränderte Quest, sondern wirklich ein Nachfolger, ein äh, viel verbesserter Nachfolger als die Quest. Und das würde auch dementsprechend, warum dieses Teil jetzt hier nicht mehr verkauft wird, ähm, sondern äh, wirklich, die wollen nur noch die Quest 2 verkaufen. Äh, also kann ich auch nachvollziehen, weil äh, wenn ich jetzt noch eine Quest kaufe, eine alte, und äh, nächsten Monat kommt eine viel bessere Version raus... zum gleichen Geld oder eventuell noch günstiger, dann steige ich Oculus oder Facebook aufs Dach und... Äh, werden mir wahrscheinlich danach auch nie mehr äh, eine kaufen und äh, ja, so wie es momentan auch die 2080er TI Benutzer haben ne? mit äh, ja, teure Grafikkarte gekauft und äh, dann wird eine äh, viel, viel bessere Grafikkarte veröffentlicht und äh, die auch nochmal günstiger ist und ja, da fühlt man sich doch leicht verarscht und äh, aus diesem Aspekt heraus kann ich gut verstehen, dass äh, Facebook da sagt, okay, wir verkaufen ab sofort jetzt keine mehr. Also die Lager werden jetzt noch geleert und danach wird nichts mehr äh, nachgeliefert. Wäre auch, auch auf jeden Fall ein guter, guter Schritt, sage ich mal. Ja, hier steht, Oculus Quest 2 bietet eine Auflösung von knapp 2K pro Auge. Zum Vergleich, das Original bietet eine Auflösung von 1600 mal 1440 Bildpunkten pro Auge. Und äh, ja, im Video heißt es nachher, das ist die hochauflösendste VR-Brille, die Oculus oder Facebook jemals äh, gebaut hat. Und hier kommt auch der XR2 äh, Snapdragon zum Einsatz und äh, ich habe letztens gelesen, da werde ich wahrscheinlich auch nochmal eine News drüber machen, äh, die 5 g fokus von äh, Vive soll jetzt wohl auch diesen XR2 drin haben und äh, die News können wir uns auch gleich nochmal kurz anschauen. Äh, ich habe die Seite auch glaube ich geöffnet. Ja, also das entspricht quasi 50% mehr Pixel als äh, die Quest 1 und äh, das ist schon ordentlich. Also die Quest 1 hat ja schon echt ein tolles Bild und äh, man muss den Screen Door Effekt echt suchen. Also wenn man die alten äh, VR-Brillen sieht, ähm, wo einem das direkt ins Auge gefallen ist, wo man echt dachte, okay, wo ist das Bild? Ich sehe hier nur Screen Door. Ähm, ja, das ist jetzt nicht mehr so und ja, wenn es jetzt immer hochauflösender wird, können wir uns natürlich äh, auf was Tolles freuen? Ne? Ja, die Quest 2 hat äh, 6 GB äh, Arbeitsspeicher verbaut und die Quest 1 hatte nur 4. Und hier spricht, jetzt, äh, spricht man jetzt von einer 256 GB äh, Speicherversion und äh, die alte hatte entweder 64 oder 128. Hier steht jetzt 126, ist aber ein kleiner Schreibfehler. Und äh, ja, 2,56 ist natürlich auch schon mal ordentlich und das sollte ja, also die ersten preis waren bei 399 Dollar, soweit ich weiß. Und äh, für die kleinere Version waren es 2,99 und das wäre echt ein Top-Preis äh, für eine viel, viel verbesserte Version. Ähm, ja, die soll kleiner und leichter sein, die Quest 2. Und äh, ja, die, die Controller sollen jetzt ergonomischer sein. Also ich habe mich sowieso immer gewundert, warum haben die die richtig tollen CV1-Touch-Controller verändert? Die lagen so perfekt in der Hand und dann haben die das hier gemacht. Und äh, ja, die Quest-CV1-Controller, äh, die Touch-Controller, die, die waren ja so leicht abgewinkelt auch. Und das hat mir echt mega gefallen. Und als ich das erste Mal die hier in der Hand hatte, dachte ich mir, oh mein Gott, was haben sie da gemacht? Ne? Und das kann eigentlich kein Spargrund gewesen sein, also glaube ich nicht, die wollten wirklich irgendwas verbessern, haben sie aber nicht wirklich geschafft, ist dann meiner Meinung nach nach hinten losgegangen. Ja, die Quest 2 unterstützt wie das Originalgerät die PC-Verbindung Oculus Link via USB-Kabel und der USB-Port ist wahrscheinlich aus Gründen der besser, besseren Kabelführung neu waagerecht angeordnet. Und mal schauen, ob es in dem Video ersichtlich ist, wo der genau sitzt und... Ja, hier sind die zwei Videos, da kommen wir aber gleich zu. Und hier steht jetzt so, was wir noch nicht wissen. Ob Facebook mehrere Modelle auf den Markt bringt, worin sie, sie sich unterscheiden und wie groß der Preisunterschied auf, ausfallen wird, plant Facebook zwei Varianten, eine 64 für, für 2,99 Dollar und wie ich eben gesagt habe, und eine 256 er für 3,99 Dollar. Ist natürlich in der Schwebe, ne? das sind alles nur so, Komische preis gewesen. Da gab es dann irgendwie eine Seite von Walmart, glaube ich. Und äh, da waren Preise geleakt für diese Version. Und äh, ja, äh, woran wir jetzt wirklich sind, äh, werden wir noch wahrscheinlich erfahren. Das werden wir am 16. erfahren, wenn dann die Facebook-Connect zu Ende ist. Und äh, ja, hier steht auch noch, was für ein Display-Typ verbaut ist. Wissen wir natürlich auch noch nicht ganz genau, ähm, wie hoch aufgelöst ist. Wie hoch die Bildwiederholrate ist, weiß man nicht. Und äh, also gemäß einem älteren bloomberg bericht peilt Oculus mindestens 90 Hertz Bildwiederholrate an. Also die originale Quest hatte 72 Hertz. 90 äh, wurde ja damals von Oculus ähm, ja, festgesetzt. Das äh, sollte jede VR-Brille haben, damit äh, ja, Motion-Sickness und so weiter äh, minimiert wird. Und dann ist man später dann doch wieder runtergegangen kommt man aber auch mit klar, aber desto höher die Bildwiederholrate, desto besser natürlich für Leute, die eventuell auch anfällig sind auf, auf solche äh, Motion Sickness Sachen und äh, ja, ist auch angenehmer fürs Auge und so weiter und so fort. Auch wenn man immer sagt, äh, das Auge kann nicht wirklich äh, alles das wahrnehmen, aber es macht scheinbar ja doch einen Unterschied, sonst äh, würde man nicht auf diese hohen Bildwiederholraten Bild gehen. Ne? Irgendwann habe ich mal gelesen, 24 Bilder pro Sekunde kann ja nur das äh, menschliche Auge wahrnehmen, aber ähm, ja, also da muss man wahrscheinlich schon Mediziner sein, äh, Augenarzt, um das dann wirklich zu beantworten. Ja, ähm, ein Linsenabstandsregler, ähm, ob die einen besitzt, also es gab hier irgendwie auch mal einen, einen Leak, wo drei Stufen sichtbar waren wohl, äh, im Inneren konnte man dann äh, was verstellen. Ich glaube eher, dass die keine haben wird, dass wirklich ein Single Display da ist äh, und äh, wie bei der äh, Rift S und äh, wir dann per, per Software da unseren IPD-Bereich ähm, einstellen können. Ob das jetzt wirklich der Fall ist, müssen wir abwarten. Also ähm, bei der Originalen haben wir noch einen. Ich hoffe, ihr könnt den hier sehen. Das ist der IPD-Versteller. Ne? Und äh, ja. Hier sind aber auch zwei OLED-Displays drin, nicht wie in der Rift S äh, ein Single-Display, was dann auch LCD war. Ja, das sind noch die Fragen, die noch geklärt werden müssen, die noch offiziell bestätigt werden müssen. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns einfach mal die Videos an. So, hier sind wir beim ersten Video. This is Oculus Quest 2. Official Introduction. Viel Spaß. If you're a VR vet or a total newbie, let me introduce you to your next headset, Oculus Quest 2. Quest 2 is our most advanced all-in-one VR system yet. Setup is easy, and in no time, you'll be immersed in an expansive library of amazing games and experiences. Inspiration is good. If you're new to VR, this is a great time and a great device to get started on. Welcome to the club. It's streamlined, light, and the new soft touch strap is easier than ever to slip on and off. There's six gigabytes of RAM and a new blazing fast Qualcomm Snapdragon XR2 platform. And all this power and speed is going to an almost 4K display. That's more pixels to experience the wonders of the world in all their breathtaking glory, and make the stars of the curious tale of the stolen pets cuter and fluffier than anything digital ought to be. And since games get bigger as they get better, you can get Quest 2 with 256 gigabytes of storage built in. 3D positional audio adds another layer of realism, adapting as you move. And the controllers are our best yet, updated with new ergonomics for an even more comfortable experience. <laughs> And for the ultimate in immersion, some experiences even allow you to ditch the controllers and use your hands instead. So cool. As far as experiences go, the library is massive and growing every day. Some of my favorites are Beat Saber, Phantom Covert Ops, Vader Immortal, and Arizona Sunshine. All the Quest titles work on Quest 2, and gaming is just the beginning there's literally something for everyone. Immersive 360 videos, Netflix, live theater, 3D art pieces, concerts, and it's VR that's ready when you are. No PC or console needed. Once you set up with the Oculus smartphone app, you'll have everything you need to explore virtual worlds with just a headset and controllers. And no matter where you end up traveling, Guardian helps keep you safe so that you don't bump into any furniture. Now I gotta get back to finding those pets. See you in VR. See you in VR. Und äh, ja. Also ich, wäre ich froh, wenn ich so einen Riesenraum hätte, wo ich Oculus Quest 2 zocken könnte. <lacht> äh, toll, was die immer für tolle Wohnzimmer da haben. Ne? Äh, was mir jetzt aufgefallen ist, ich versuche das mal noch mal ein groß, genau. Und zwar hier haben wir wahrscheinlich den USB-Port und ähm, ja, der ist jetzt wirklich hier waagerecht angeordnet. Und hier seht ihr noch den alten. Und äh, ich hoffe, ihr könnt den sehen. Der ist auf jeden Fall hier angeordnet und äh, der ist senkrecht. Und ich glaube wirklich, dass der hier ein bisschen besser äh, positioniert wurde, damit man das Kabel besser eventuell hier den Weg so lang abfangen kann. Ne, mit Kabelbindern oder diesen Klettverschlüssen, was mir wieder nicht gefällt ist, aber das war von vornherein klar, dass das wieder diese, diese normalen äh, komischen Lautsprecher wird und keine richtigen Kopfhörer, aber Modicap, ne? da hat der Bernd wieder was zu tun und kann die Quest 2 modden, <lacht> also äh, da wird mit Sicherheit Bedarf bestehen, äh, audiomäßig. Ja, ansonsten, ja, hier spricht es auch von 256 GB Arbeitsspeicher. Äh, erwähnt jetzt nichts von irgendwas anderem. Ähm, das Kopfband, ja, also klar ist alles super leicht und so, aber ich bin gespannt, wie bequem das ist und äh, ja, wie es unter, unter Einsatz dann arbeitet, ob es irgendwie dann wackelt und so weiter, wie das abgefangen ist, ob das noch immer so mega frontlastig ist, das Ganze. Und äh, ja, das war bei der... Hier das Problem, ähm, dass die mega frontlastig war, die war natürlich auch schwerer als die äh, Oculus Quest 2 jetzt. Also die soll ja jetzt leichter und kleiner sein. Aber ähm, ja, da bin ich echt gespannt drauf. Und äh, ja, wenn euch jetzt noch irgendwas Wichtiges eingefallen ist oder ihr habt Fragen oder so weiter, gerne in die Kommentare. Ich versuche auch dann äh, mit euch zu schreiben, äh, euch Fragen zu beantworten oder ihr beantwortet mir Fragen. <lacht> Wer weiß. ja. Das zu dem Thema und ich würde sagen, gehen wir zum zweiten Video. So, hier sind wir beim zweiten Video und Oculus Quest 2 Inside the Upgrade. New VR Hardware. Ja, jetzt also bin ich gespannt und äh, ich habe ihn selber noch nicht gesehen, also viel Spaß. This is Oculus Quest. The groundbreaking all-in-one headset that brought VR into the homes of so many people. And it just got even better. Meet Quest 2. <lacht> Powerful next step in our VR evolution. Quest 2 has everything you loved about Quest, plus a whole lot more. It's been streamlined and it looks great. But more importantly, it's smaller and lighter for increased comfort. And the new soft touch strap makes putting it on a cinch. Even the controller's got an upgrade for improved ergonomics. But the real exciting stuff is under the hood the new display has over 50% more pixels than Quest. It's the highest resolution headset we've ever made. A blazing fast Qualcomm Snapdragon XR2 platform means that experiences are smoother and faster than ever. And six gigabytes of RAM means that developers can bring deeper, more immersive stories to life. To make sure you have enough space for the latest games, Quest 2 is available with an optional 256 gigabytes of built-in storage. All this with just a headset. No annoying cables or sensors that hang on the walls. This is all-in-one VR. However, there is one cable that can expand your Oculus library, the Oculus Link. It connects your Quest 2 with a VR-ready PC, unlocking hundreds of experiences from the Rift catalog. So you can play titles like Stormland, Asgard's Wrath, and Dead and Buried 2. And that's Quest 2. Ja, sehr interessant auf jeden Fall und er ähm, stellte auch nochmal den Oculus Link vor, der meiner Meinung nach auch mega wichtig ist, äh, damit Leute, die nur die Quest haben oder sich nicht zwei, drei Brillen kaufen können äh, und die trotzdem dann äh, PC-Spiele damit spielen können, also äh, ist natürlich weiterhin unterstützt. Es äh, ist auch noch nicht so ganz klar, ob wirklich eventuell durch den XR2 äh, Chip, der soll ja eigentlich auch ähm, ja, drahtlose ähm, Bildübertragung möglich machen. Und äh, ja, ob das jetzt da noch Einzug hält mit irgendeinem Upgrade oder so. Das steht natürlich auch in den Sternen. Aber der Chip soll es wohl möglich machen. Und äh, ja, da kann man natürlich auch gespannt sein. Also wenn das irgendwann der Fall wird, dass wirklich ähm, die Spiele gestreamt werden können zu Oculus Quest 2, ja, da wären wir natürlich da. Ne? Aber das Ganze darf natürlich keine große Latenz haben und so weiter und so fort. Das haben sie natürlich mit dem Oculus Link-Kabel geschafft. Meiner Meinung nach ähm, sieht das Bild aber trotzdem nicht so schön aus wie in der Rift S da fehlt noch ein bisschen irgendwas. Also man kann spielen, wenn man wirklich nicht den direkten Vergleich hat. Aber wenn man den direkten Vergleich hat, sieht es einfach nicht so gut aus, meiner Meinung nach. Aber ähm, ja, wir können echt gespannt sein. Und er, er erwähnt ja hier auch nochmal extra, ah, da wollte ich auch nochmal drauf zurück. Ähm, aber er, er erwähnt auch nochmal extra die 6 GB RAM. Und äh, dass das extra für die Entwickler nochmal ja, zusätzlich mehr ähm, ja, Power darstellt und die dann eventuell noch mehr da reinpacken können in die Games und äh, ja, da waren die natürlich mit 4 GB noch ein bisschen limitierter. So und was ich eigentlich sehen will ist, hier sitzt ja normalerweise der Sensor, ob wir die Brille auf haben oder nicht. Und äh, das sieht mir aber jetzt hier auch aus wie ein Schalter, aber man kann es nicht wirklich erkennen. Also momentan würde ich fast sagen, ist kein Schalter, sondern äh, da sitzt einfach nur die, diese, ähm, ja, dieser Sensor, ob wir... Dieser induktive Sensor oder Fotodiode, was auch immer, ob wir das Ding jetzt aufhaben oder nicht. Und äh, ist jetzt keine IPD-Verstellung. Aber ja, schwer zu beurteilen, würde ich sagen. Ja, Leute. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr jetzt zu den neuen äh, News? Und äh, werdet ihr euch das Teil direkt holen? Haut ihr jetzt die Oculus Quest 1 direkt raus? Fragezeichen ist ja noch, was ist mit Deutschland? Werden wir das Teil jetzt gar nicht hier bestellen können, weil es noch Probleme gibt? Weil die Oculus Quest 2 wird definitiv mit Facebook-Zwang verkauft. Also da kann man sich eigentlich sicher sein, weil äh, das andere Abkommen, was glaube ich noch zwei Jahre galt oder so, ähm, dass wir noch Oculus-Konten nutzen können, galt nur für Besitzer der Quest, die die jetzt schon haben und äh, nicht die Neukäufer. Und ja, da können wir echt gespannt sein. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn ich Neuigkeiten habe, kommt direkt ein Video raus. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und äh, vergesst kein Like. Abo-Button wäre nicht äh, schlecht, wenn ihr den drücken würdet. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.